and Collect – Pinkel-Desaster bei der Warenausgabe Die hübsche Influencerin Finja hat sich für ihre Schuhe ein neues XXL Möbelstück online bestellt, das ihr Freund Tim abholen soll. Dieser muss dabei extrem dringend pinkeln und kann eine Katastrophe kaum noch verhindern. Wäre da nicht eine unbekannte Frau, die auf solch einen Fall vorbereitet ist?